Sehen die erste Teil der ich I'm extremly happy already now. I mean, exactly what I expected. Fresh ideas, good points, good comments. Bei diesem Projekt arbeiten wir zusammen mit einem finnischen Partner und zwar Atoy. Atoy ist ein Unternehmen, das Autoersatzteile herstellt. Außerdem haben sie ähm, verschiedene Werkstätten in Finnland und bieten da ähm, Services an für ihre Kunden. Bei dem Projekt hat uns von Atoy Herr Riegel betreut und Herr Riegel sitzt im Vorstand bei Atoy. Unser betreuender Professor war Alios Agarwal. Ich hatte eine hohe Erwartung für dieses Projekt. Wir sind in garage a, a business also ein uh, uh, Car-Service-Business. Uh, wir haben ein großes Konzept in Finnland, aber das ist ein Konzept 1.0. Und jetzt sprechen wir mit den Deutschen. Studenten und der Germanen Universität. Okay, es ist eine internationale Gruppe von uh, like Menschen. Aber wir möchten hören, wie die young, jüngeren Menschen sie sehen, was der Auto-Service 3.0 wäre. Also die Aufgabenstellung war, die digitale Transformation in dem Unternehmen von Atoi jetzt durchzuführen. Atoi ist ähm, aktiv auf Facebook, aber benutzt noch kein Twitter, benutzt noch kein Instagram. Und andere Plattformen benutzen das schon, bieten diesen Kontakt zu den Kunden schon. Auch zum Beispiel Tutorials, was wichtig ist für den Kunden. Einfach diese Kundenexperience zu bekommen und den Kunden mehr ins Boot zu holen. Den Kunden dahin zu bringen, dass er ein Part von Atoy werden möchte. Bei dem Projekt habe ich die Rolle des Designs übernommen, weil ich vor dem Studium noch eine Ausbildung absolviert habe zum Grafikdesigner. Das Projekt ist nur mit den Management-Master-Studenten. Nur, aber die haben keine Designausbildung, deswegen hat Herr Agawai mich noch dazu geholt und äh, auch im, mein Studiengangswissen im Bereich der Werbung damit einfließen zu lassen. Und ähm, im Endeffekt habe ich dann den Marketingplan unterstützt und die kompletten Designs für den Kunden gemacht. Die digitale Transformation betrifft ja alle Branchen und nicht nur Automotive. Deswegen kann man da eine Transferleistung zu anderen Branchen herstellen und auch die Vorgehensweise von der Analyse von den Kunden, vom Markt, wie wir dann unsere Vorschläge entwickelt haben, können wir sicherlich beim nächsten Projekt sehr gut anwenden. Also das war wirklich mit eines der besten Projekte, die ich hier an der Uni äh, bisher erlebt habe. Mein name ist Karl Kankunen. I'm working for Atoy Group. I'm a CFO of the company and then uh, we are working on the, Uh, Auto Parts distribution und Garage-Business. Uh, mein Name ist Larissa Kohler und ich studiere im Master Medien- und Kommunikationsmanagement und momentan bin ich im Presemester also das ist mein erstes Semester hier an der Macromedia. Mein Name ist Vera Gollhausen, ich bin eine Kommilitonin von der Larissa, also studiere ich auch im ersten Semester sozusagen in dem Primaster hier in der Makromedia in Medien- und Kommunikationsmanagement und wir sind der erste deutsche Jahrgang. Mein Name ist Felix, ich studiere jetzt gerade im siebten Semester Markenkommunikation und Werbung. Ich habe am Campus München angefangen, mein Praxissemester bei Serviceplan in Hamburg absolviert, habe mich in die Stadt verliebt und bin dann zum Hamburger Campus gewechselt. Lass meine Bachelorarbeit von äh, Herrn Professor Agerwal in München betreuen, deswegen ähm, bin ich auch in dieses Projekt reingekommen.